Hey Leute, willkommen zu Call of Duty Black Ops 3. Äh, wir gucken kurz, und zwar so hoffen sie noch nicht, Max Level. das heißt, wir gehen weiter in die Story direkt. Los geht's. Ja, passt doch. Ich glaube, wir kriegen jetzt eh gleich wieder Story zuerst, das heißt, ich halte gleich die Fresse direkt wieder. Ja, ich sag, das immer so mega aggressiv, ich weiß, ich meine. Ja, ich halte die Fresse. <lacht> Fertig. Regelmäßigkeiten. Vielleicht nur ein Kalibrierungsproblem, aber ich will es nicht ignorieren. Vor allem nach seinen letzten Ausbrüchen. Du weißt, wovon ich rede. Deshalb hast du ihm auch nichts vom Sender erzählt, den du Salim angesteckt hast. Wir planen gerade einen Angriff an der Seite der ägyptischen Armee. Wie sorgen wir dafür, dass sein Kopf klar bleibt? Ich kann die Medikation ferndosieren. Das sollte hinhauen. Aber er darf auf keinen Fall gefährden, dass wir Taylor erwischen. Dazu kommt es nicht, Kane. Dafür sorge ich. Ägyptische Verbündete in Position. Sie haben das Gebäude umstellt. Erwarten grünes Licht. Scheiße! Kane! Das Signal vom Doktor ist weg! Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, er ist tot oder so gut wie. Khalil, halt deine Männer in Position! Wir sind im Landeanflug! Wir sichern die Botschaft! Wartet auf unser Zeichen! Jo, als ob... Als ob man das jetzt mal so nicht bemerkt hat bis jetzt. Weil der hat ja nur zwei Stockwerke oder sowas aus Größe. Okay. Ich bin echt super, dieses Spiel. Al. Negativ. Dann müssen wir an Haul vorbei. Wir dürfen Taylor nicht nochmal verlieren. Wir haben Verwundete. Ich probiere es dann was so. Erst. steht zwischen uns und Feuer. Das war absolut daneben. Ja, hier drüben ist Munition aufstocken. Nicht getroffen. Na ja gut, ich treffe auch absolut nicht, wenn er läuft. Das ist das Problem. Position! Paul läuft jetzt mit 40% Ach, da drüben wir es auf. Wow, wow, wow, wow. Okay, das ist eine Missgeburt. Alles klar. Ich warte bis ich gehalten bin, mir ist es egal, ich habe Zeit. Der sprengt nicht mal den Wagen, das ist so behindert. Sorry. Ich probiere wirklich, das. ich probiere das wirklich nicht zu sagen. eigentlich. Hä? Wieso sterbe ich da? Das ist so ein Bullshit. Ich gehe weg. Ist mir egal. Ciao. Ach, natürlich. Außerhalb des Autos ist automatisch außerhalb der Zone. Okay, das sind Bomben. Das check ich. Danke. Also das sind die gleichen Bolzen, die wir am Anfang gebraucht haben, um die in der letzten Folge um die äh, Dinger loszuwerden die die die, die, die Tragsäulen Aber Position. Ach, das ist doch scheiße mit der Fähigkeit. Ich war nicht mal in der Range. Ich spiele jetzt mit dem Bildschirm. Das soll mir anscheinend anzeigen, wo die wir, wo Einschläge die sind. sind. Wo wollen Sie hin? Negativ. Dann müssen wir an Hol vorbei. Wir dürfen Taylor nicht nochmal verlieren. Achtung! Okay, das war daneben. da drüben Okay, das sind unsere Drohnen. Leistung bei 70%. Sie steht zwischen uns und Taylor. Feuer! Sprengstoffe, Vorsicht. Achtung, Hall auf erhöhter Position. Ich hole den jetzt. Jetzt habe ich keine Moon mehr, toll. Als ob... Hau ab, du Miske. Alter. Und jetzt? Ohne Muni? Klar, jetzt schieße ich auch noch auf den. Okay, ich lade ewig nach. Ich vergesse immer, dass die Waffe so eine ewige Nachladezeit hat. Ich stelle Feuer. aufpassen. Äh, ich bin in der Range. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, ob ich dem überhaupt was mache. Ich mache dem anscheinend was. Ich bin schon dran. Wir brauchen eine Extraktion, Daten, Infos, Erinnerungen. Ja, ich bin dran, chill. So gehen wir jetzt also vor? Töten unsere Leute, weil sie eine Verschwörung aufgedeckt haben? Du weißt nicht, was das auslöst. Ich weiß. Und es tut mir leid. Oh, ich kann zum ersten Mal spielen in der Erinnerung. Sand? Mr. ist ich fürchte, Sie verkennen die Lage und verstehen nicht. Ist das ein Baby? Ich kann nicht rennen, ich kann nicht springen. Ist da jemand? Überall nur Leichen um diese Bäume. Wenn sie die Überwachung durch Menschen streichen, lässt sich unser Einfluss nicht mehr in die Welt. Ja, der Roll. hat einen Pilz. Die sehen alle gleich aus, die beiden. Die haben ein Model gedreht und kopiert. Hä? Okay, das ist nicht das schönste Kind. Das kann nicht wahr sein. Kane! Ist das? Kannst du mich hören? Siehst du das? Sag doch was! Bitte! Das geheime Projekt... Der Tag ist, bevor der ganze Ort explodiert. Bevor 300.000 Menschen sterben. Dort wurde ich geboren. Ein kurzer Moment der Qual. Dann du bleibst. Wer spricht da? Das Angefangene, das Gas. Ihre Experimente haben eine chemische Substanz freigesetzt. Sarah? Diese Stimme, erkennst du sie? Ich erinnere mich, aber es ist fast wie ein Traum. Ein Traum von jemand anderem. Erzähl mir, woran du dich erinnerst. Die CIA schickte uns los zur Überprüfung eines Alarms unter der alten coalescence Anlage. Jemand hatte die Immortals wohl gewarnt. Check den Raum. Sicher menschliche Testsubjekte toll das verstößt gegen alle ethischen Grundsätze dieses Landes ja, unser toller Verräter das brauche ich jetzt Hall, Meldung auf zur Immortalsjagd wir wussten dass wir gerade über ein CIA Programm stolperten das jahrelang begraben war und dieses Programm führte höchstwahrscheinlich direkt zum Singapur-Desaster. Wir berichteten und wurden zur Geheimstation zurückgeordert. Okay, du weißt, wie es läuft. Sichere das Gebiet. Ich hole alle sensiblen Daten von ihren Servern. Los. Oh. Taylor, alles klar? Ja, ich habe ein paar Störungen in meiner Optik. Okay, ich helfe dir beim Kalibrieren. Kannst du mich hören? Ich weiß, was das ist. Das ist Bastanie. Ich habe es in der Akademie studiert. In meiner Abschlussarbeit damals war es eines der größten Beispiele militärischer Tapferkeit. Einer dieser Kämpfe, der dir zeigt, woraus du gemacht bist und wer du bist. Ich habe davon geträumt. Ich zeige dir, was ich meine. Jo, sie macht mal eben den Captain Marvel, bevor es den gab. <lacht> Hey, ich dachte, ich kann da folgen. Ups. Ach, wir sind im zweiten Weltkrieg. Okay. Ups. Ich zeige dir, was ich meine. Glückwunsch, Private. Du hast den kürzesten gezogen. Habe ich noch meine Clue, Würmchen? jetzt beweg deinen Arsch an die Front. Wie ist das möglich? Wir befinden uns auf den Schlachtfeldern des zweiten Weltkriegs. Aber wird schon gehen Da ist Captain Marvel Ach was, sicher nicht Ich bin durch den Baum durch Ich rush den Scheiß einfach, das ist toll Ich hoffe, ich überlebe das Ich warte mal hier kurz So, Cap. So, jetzt. Ach, sind das viele, verdammt. So. Äh, ich komme hier nicht weg. Ach doch, jetzt. Das war ja noch sogar an eine COD Classic Mission. Irgendwie. Aber ich sollte ja nicht sterben. Als ob die einfach so da schwebt, weißt du? Hey Arsch, alles ah, unsere. Ups. Ja, eine Miss eine Story von der größten Heldentat, bla bla. Mal schauen, was daraus wird. Irgendwo ist ein Collectible. Da. Ja, ich wusste genau, ich sterbe jetzt. Muss ich das Collectible nochmal mitnehmen jetzt? Das ist die Frage. Das muss ich kurz rausfinden. Weil wenn ich es schon finde, nehme ich es auch mit. Hey. Ach geil. Die coolen Granaten, diese Stielgranaten. Finde ich voll lustig für mich. Mal kurz unsere Nanobots losschicken. Weil wir das auch können im Zweiten Weltkrieg. Oh, geh weg. Oh ne, das Collectible haben wir. Sehr gut. Die Musik ist einfach so Star Wars. <lacht> Hä? Wie bin ich jetzt gestorben? Okay, ich, wahrscheinlich würde ich hier einfach erschossen. Aber ist gut, ich muss das Collectible nicht mehr holen. Ich hole einfach hier ein Moni-Pack. Geht schneller. Okay, jetzt nervt es langsam. Ganz dezent. Aber wirklich nur ganz dezent. Was ist für eine blaue Flamme da? Ach, warte mal. Ich könnte auch das machen. Äh, nee, das trifft, glaube ich, nur fünf Leute zwar. Das ist kacke. Also, Collectible habe ich. Sehr gut, weiter geht's. Die modernste Munitionskiste im Zweiten Weltkrieg. Die, top. Also, wir sind historisch sehr genau bis jetzt. Finde ich toll. Ernsthaft? Okay. Ich spiele das auch gerne noch zehnmal durch von mir aus. Wo? Wo ist dieser Pisser? Nirgends. Ja, leck mich doch am Arsch. Ich frage mich einfach, was mit der Natur abgeht. Aber sonst, alles gut. Holt sie euch. Was? Wo seid ihr Deutschen? Spielen wir gegen die Deutschen oder mit den Deutschen? Das ist jetzt noch die wichtige Frage, ne? Wobei so im Zweiten Weltkrieg von Heldentum auf Seite der Deutschen zu sprechen. Naja. Ist es. Ja, nein. Vor allem nicht von Amerika aus, denke ich. Und wir sind halt immer noch bei äh, Activision. Und ja, nein, ich glaube nicht. Sind wir hier, Sarah. Endlich. Weißt du das nicht? So viel Leid, so viel Schmerz. Es waren nicht nur die feindlichen Soldaten. Okay, die Pistole lädt extrem schnell nach. Das ist geil. Sind einfach richtig unfair hier. Finde ich toll. Man darf auch bei COD mal einen Vorteil haben. Und der Jump Boost gibt auch Hilfe. Okay, ich warte. Ich warte, ja, also ist okay. Bis sie die Stage umgemodelt hat, wie sie will, okay. Glück. Okay. Was verdammt war das? Eine Granate. Die Schreckenswölfe. Zuerst fielen sie nur über Verwundete hier. Später die Starken. Hä? Wölfe, okay. Ist es symbolisch für irgendwas oder sind es wirklich tatsächlich Wölfe? Einfach mal so. Das ist die Frage. Ich, ich kann mir vorstellen, es sind wirklich Wölfe, die Kadaver von den Kriegsopfern holen. Und irgendwann halt aggressiver wurden. Ich glaube, die Nanobots machen denen nichts. Spann dich Stell dir einen vereisten Wald halt vor Okay, der ist untergehüpft Nice Halt's Maul Du hast keine Kollegen <lacht> Kann ich echt nicht brauchen hier Würde du lagst im Sterben? Sarah. Ich hatte keine Wahl. Im Sterben konzentriere dich, erinnere dich, was ist in der Geheimstation passiert? Ah, jetzt geht's in eine Höhle. Okay, ich glaube, ich kann. Die müssen ja die Story eigentlich so machen, dass ich ohne diesen Double Jump, weil der ist ja optional. Er ist verdammt cool, aber optional. Also sie müssen die Story so machen, dass ich ohne das durchkomme. Huh. Wir haben etwas aufgedeckt, das die geopolitische Landschaft gefährden und das Winslow-Abkommen scheitern lassen würde. Wir hätten wissen müssen, warum man uns zurückrief. Man konnte uns nicht trauen. Zu viel Risiko. Wenn man ein Geheimnis begraben will, liegt es oft neben dem, der es bewahrt hat. Sie sagten, dass Sie eine Diagnose durchführen müssten, aber das war gelogen. Sie wollten uns bloß terminieren. Natürlich war das gelungen. Als wir dort ankamen, war das Personal schon tot. In Stücke geschnitten vom Vollstrecker der 54i mit Namen Jejong. Wir wussten, dass sie uns jagen würden. Uns blieb nur die Wahl, einen Handel mit den Immortals einzugehen und Singapur zu verlassen. So ist das nicht gewesen, Sarah. Wir haben die Aufnahmen angesehen. Du warst es. Du hast sie kaltblütig abgeschlachtet und es aussehen lassen wie ein Ritualmord. Du hast ihre Wiedergeburt verhindert. So wie Jason. Warum glaubst du, bist du hier? Was ist so wichtig an diesem Kampf? Warum hast du davon geträumt? Ich habe es immer wieder im Kopf durchgespielt. Ich wusste, ich war nicht stark genug für diesen Kampf und auch nicht mutig genug. Als ich das schrieb, hatte ich nicht mal einen Kampf miterlebt. Ich habe aus erster Hand gelesen, was sie durchgemacht haben, aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie sie durchhielten. Manchmal muss man durchhalten. Und manchmal loslassen. Das ist der Weg, den ich gehen muss. Wir, gehen oh, wir sind wieder im Ersten Weltkrieg, zweiten Weltkrieg. Sieht gerade aus wie COD Classic, ehrlich gesagt. Sind echt heftig. Das sieht jetzt nach dem ersten Weltkrieg aus, irgendwie. Hätte ich die Waffen Waffenmitnahme, könnte ich jetzt gucken, welche Waffen da rumliegen, aber... Sagt mir ehrlich gesagt eh nicht viel. So, viel Spaß. Hier Muni hier. Wir holen uns voll zurück und wir hören nicht auf, bis wir es geschafft haben. Kann es ja anders ein bisschen viel Granaten rumfliegen? schon Angst, der macht weh. sogar die Pistole war zu langsam beim Nachladen hier. Deswegen musste ich messern. Ach, guck mal an. Eine, Kacking, eine fucking Pfanne wollte ich sagen, aber das war das anders. Eine Kackpfanne und dann eine fucking Pfanne und das wurde ein Kacking. Äh, ja, auf jeden Fall, da war was anderes. Hinter der Pfanne. Ach, wie cool, der Helm fliegt weg. Ah, doch, es reicht. Die Musik ist auch sehr speziell. Ich bin auf jeden Fall sehr interessiert daran, was jetzt rauskommt aus diesem Kapitel. Aber es ist wahrscheinlich die letzte Folge für heute für mich. Ja, eindeutig. Deswegen nehme ich noch ein bisschen auf. MG raus und los geht's. Es geht nicht ewig lang, keine Sorge. Ihr seht ja, wie lange die Folge wird Ich nicht. Noch nicht. Und schon wieder ein Collectible. Ich weiß nicht, was eine Ushanka ist, aber wir haben's. Ja, ich lasse einfach Drohne raus, die sind toll. Okay, das ist oben. Das ist vorne. Der deutsche Tigerpanzer, der Königstiger. Immun gegen die meiste Munition. Bist du stark genug, ihn zu besiegen? Ach, ich habe noch einen Panzer. Geil. The fuck? Ja, verpiss dich. Ach, du Scheiße. Das sieht ey, also kann achso. Abgesehen davon, dass es kompletter Schwachsinn ist, es sieht geil aus. Aber ah, wir kommen nicht hoch. Äh, ja, natürlich COD Black Ops 3 ist nicht so. Das kommt Rübergefahren. Okay. Äh, er rüber. wäre... Äh, ja, es sieht schon geil aus. Die Leiche liegt jetzt einfach... Bade drüber auf dem Dach. Alles klar. Sucht euch eure Seele. Los! Meine Drohnen! Oder meine... Bots. Drohnen ist ja nicht ganz so... Richtiger nicht. Okay, reicht immer noch nicht. gehen wir hoch aufräumen noch. Okay. Ja, ich bin auch ein bisschen auf der Suche nach Collectibles hier, tatsächlich. Als ob der so sauber hier eintrifft nicht schlecht. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was sie mir sagen will. Anscheinend ist hier das irgendwie so ein Lehrbuch. Der heldenhafteste Tag. Was auch immer. Gegen die Deutschen. Weil so leid es mir tut, aber... Es ist ein amerikanisches Spiel und die gehen doch recht biased, also recht äh, voreingenommen an den Zweiten Weltkrieg an. Okay, ich wollte jetzt eh gerade beenden, deswegen habe ich vorhin Pause gedrückt. Ich muss die Folge jetzt beenden, ich muss, es ist für mich Zeit zu gehen. Wir werden dann ein anderes Mal weitermachen. Ich bedanke mich für's Zuschauen, auf euch es gefallen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Mein Name ist Artun, alles gut mit Zucker, cheerio!